In diesem Video zeige ich dir, welche Fehler beim Putten fast jeder Amateurgolfer macht. Also bleibt dran, wir starten jetzt. In diesem Video sprechen wir über die typischen Fehler, die Amateure beim Putten machen. Also wirklich Fehler, die ich andauernd sehe und es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass du auch einen von diesen Fehlern machst. Vielleicht erkennst du dich wieder. Als erstes gehen wir heute durch den Stand. Als zweites möchte ich über die Hüftrotation sprechen, an dritter Stelle sprechen wir über die Handgelenke und an vierter Stelle über das Grünlesen. Ein weiterer Fehler, den ich sehr, sehr häufig bei Hobbygolfern sehe, ist, dass sie durch den Ball durchbeschleunigen. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen abonnierst. Ich bringe in regelmäßigen Abständen interessante Videos zum Thema Golf und wie du deinen Golf verbessern kannst daraus. Und bitte klick auch die Notifikationsglocke daneben an. So, zum Punkt Nummer 1, der athletische Stand. Den haben eben viele Hobbygolfer nicht. Häufig sehe ich, dass, dass sie sich einfach hinstellen, sehr, sehr eng und ähm, sehr, sehr unsicher, die Füße wackeln. Und das... Kann natürlich keine gute Basis sein für gute Parts. In der Regel sage ich, ist es ist besser, man steht etwas breiter. Also, ich habe kein Problem, wenn man etwas breiter steht, als man vielleicht als notwendig empfindet, aber das macht die Sache schon wesentlich stabiler. Wenn ich zu eng stehe, ist einfach die Möglichkeit da, dass man zu viel Bewegung in den ganzen Schwung hineinbringt. Ein guter Tipp, nachdem man sich eh schon breiter hingestellt hat, noch stabiler stehen kann, ist, dass man versucht, die Füße auseinanderzuschieben. Das heißt, ich versuche im Prinzip, die den linken Fuß in die Richtung zu schieben, den rechten Fuß in die Richtung zu schieben, als ob ich einen Krater zwischen meinen Füßen erzeugen wollte. Wenn du das machst, bekommst du einen sehr, sehr sicheren Stand und kannst hier dann den Oberkörper sehr gut bewegen. Bitte kontrolliere auch, ob du dein Gewicht eh nicht auf den Zehenspitzen vorne hast. Denn das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe. Die meisten Hobbygolfer stehen auf den Zehenspitzen und du wirst etwas balancierter über den ganzen Fuß stehen. Die zweite Sache, die fast alle Hobbygolfer falsch machen beim Partner, ist, sie rotieren die Hüften im Abschwung vor allem. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Bewegung mache, eine Partbewegung mache und jetzt beginne ich hier, die Hüften mitzudrehen, das ist so ziemlich das Schlimmste, was du beim Patten machen kannst. Beim Langenspiel gute Sache, beim Patten wirklich nicht gut. Ich glaube, dass einfach die meisten nicht darauf achten, beziehungsweise ist es auch koordinativ sehr schwierig, den Unterkörper still zu halten und nur den. Oberkörper zu drehen. Da gibt es solche Übungen, dass man dann versucht, dass man hier den, den Schaft hier auf die auf die Schultern gibt hier und und schaut auf die Hüften und versucht nur hier kleine Bewegungen zu machen. Und wenn ich sehe, dass ich dann jetzt hier mitdrehe, das ist schlecht, versuche hier wirklich nur mal so zu drehen, dass der Unterkörper komplett stabil bleibt. Ein guter Tipp ist es auch, dass man im Setup bereits seine Füße etwas einwärts dreht. Also so eher ein bisschen. Ähm, ja, das Gegenteil vom langen Spiel. Spiel würde man eher die Füße ein bisschen ausdrehen. Hier dreht man ein. Warum? Weil dann kann ich die Hüften einfach schlechter drehen. Eben mit, die, mit der Idee, dass man versucht, die, die den Boden in zwei Teile zuzureißen, linker Fuß geht in die Richtung, der rechter Fuß in diese Richtung, kriegt man dann eine sehr gute Stabilität und dann kriegt man zumindest ein Gefühl dafür, wie die Hüften im Schwung stabiler sind. Wenn es ganz, ganz hartnäckig ist, kannst du auch Folgendes probieren. Und zwar, du rotierst ja immer nach links, ja, wenn du diesen Fehler machst. Versuche mal eine Rotation nach rechts zu machen. Und zwar, das machst du genau dann, wenn du abschwingst. Das heißt, du schwingst auf und wenn du jetzt genau jetzt wieder abschwingst, versuchst du eigentlich in die Gegenrichtung zu drehen. Normalerweise gelingt dir das gar nicht, aber du stabilisierst dadurch die Hüftdrehung und diese wird viel, viel weniger Probier es doch einmal. Der dritte Fehler, den fast alle Hobbygolfer beim Patten falsch machen, ist, dass sie mit den Handgelenken kollabieren. Das heißt vor allem, dass die linke Hand als Rechtshänder im Durchschwung das macht: hier also diese Abknickbewegung, Schaufelbewegung, wie man sie auch immer nennen möchte. Das führt dazu, dass man erstens einmal am letzten Moment dem Putter sehr viel Loft gibt, dass der Ball eben eher zum Fliegen anfängt als zum Rollen. Und meistens äh, hat man auch ein Problem, dass man links vorbeidrückt. Und es kann natürlich auch andere Probleme geben dadurch. Das ist in erster Linie deswegen, weil man eben nicht die Schultern die ganze Zeit mitdreht. Wenn man die Schultern nicht die ganze Zeit mitdreht, bekommt man eben... Das Problem, dass die Hände dann durch das Momentum das machen wollen. Das heißt, erstmal muss man schauen, ob wirklich die Schultern auch die Bewegung beenden. Wenn man draufkommt, aha, ich bin hier zu Ende und mache nicht das fertig, dann ist es sehr schwierig, das zu machen. Aber versuche mal, das Gefühl zu haben, dass die Schultern sich wirklich hier fertig bewegen. Und wenn dir das dann immer noch nicht gelingt, gibt es dann noch solche... Methoden, andere Griffe, wie zum Beispiel den berühmten Bernhard-Langer-Griff, benannt nach dem deutschen Superstar, der zweimal US Masters gewonnen hat, der vom Jips befallen wurde, von dieser Zuckkrankheit. Und er hat damals mit diesem Griff hier viele, viele Turniere gewonnen. Was hat er gemacht? Er hat den Schlier genommen, ganz weit hier unten gegriffen, dass der Griff am Unterarm anliegt. Und dann hat er die zweite Hand genommen und ganz oben so fixiert und um den Unterarm geschlungen. Und so hatte er dann eine komplett stabile Basis. Und so konnte er unmöglich das Handgelenk bewegen. Du siehst hier, mein Handgelenk ist ganz, ganz ruhig. Und das hier ist ein guter Übungsgriff. Ich sage nicht, dass man so patten sollte oder muss. Man kann dann natürlich damit patten, aber es ist ein sehr guter Übungsgriff, damit man ein Gefühl kriegt von der Stabilität der linken Hand und eben, dass die Schulterrotation hier beim Patten mit derselben Rate weitermacht. Der nächste Punkt, Grünlesen. Ich traue mich wirklich zu behaupten, dass wirklich fast alle Golfer nicht korrekt Grünlesen können. Wie du vielleicht weißt, ich bin ja Certified Aimpoint Instructor. Das ist eine Grünlesemethode, die ich unterrichten darf als einziger in Österreich. Und wenn die Golfer zu mir in, im Unterricht kommen, haben sie ja sehr große Grünleseprobleme. Und meistens ist es so, dass sie nur ein Drittel des richtigen Breaks sehen. Ich arbeite ja auch viel mit Elite-Golfern zusammen. Auch diese haben häufig sehr große Probleme. Ich traue mir daher sagen, dass wirklich fast alle Golfer zu wenig Break spielen. Und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dass du bei deiner nächsten Runde wesentlich mehr Break spielst, als du glaubst. Und ich empfehle dir natürlich einen Aimpoint-Kurs, einen Aimpoint-Express-Kurs. Es gibt in all jedem Land einen Instruktor. Du brauchst nur auf die Homepage von Aimpoint gehen. Hier unten in der Beschreibung werde ich dann einen Link dazu geben. Und da findest du bei Find an Instructor den Instruktor, der in deiner Nähe ist. So, der nächste Punkt, der ist wirklich wahnsinnig häufig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, es ist eine Information noch aus den 70er oder 80er Jahren, als man früher glaubte, man muss kurz ausholen und lang durchgehen. Das war irgendwie so damals die Schule. Auch ich habe das noch so gelernt, so haben wir gesagt, ein Drittel auf zwei Drittel durch und was dadurch aber passiert ist, ist, dass der Ball sehr, sehr unkontrolliert von der Schlagfläche weggeht. Also das Durchbeschleunigen durch den Ball ist eigentlich etwas, was sehr, sehr schlecht ist und es hat sich irgendwie in den Köpfen der Leute in den letzten Jahrzehnten festgesaugt und wir wissen aber heutzutage, dass das etwas ist, was nicht wirklich gut ist und wir wissen, dass die Besten der Welt, die am besten patten, mit einer konstanten Geschwindigkeit zum Ball kommen und dann, wenn sie den Ball getroffen haben, wird durch die Kollision der Patterkopf hier langsamer und dann wird eben nicht mehr weiter beschleunigt. Das heißt, die, das Gas geht aus, kann man so irgendwie sagen. Dadurch ergibt sich irgendwie so ein Pattverhältnis von 50-50 oder sogar. Oft sieht man so 60-40 sogar, meinetwegen auch 40-60, aber man sieht nicht diese super kurzen Ausholbewegungen mit den super langen Durch, Aus, Durchgehbewegungen. Die sieht man eigentlich nie wirklich bei den besten Pattern. Und bei Hobbygolfen aber sehe ich das andauernd, das ist irgendwie so fest in den Köpfen drin. Und ich würde dir wirklich empfehlen, dass du mal versuchst, deutlich weiter auszuholen und einfach eher beim Ball fast zu stoppen, wenn du einer von diesen... Bist, weil dadurch wird normalerweise dein Stroke wesentlich konstanter, der Rhythmus wird viel besser und du wirst den Ball viel besser treffen. Und als nächstes Video würde ich dich bitten, genau dieses hier anzuschauen. Also bis bald, tschüss!